Neues Jahr und neues Glück, wie es so schön heißt. Wir haben ein neues Hauptset und öffnen das Ganze. Das erste Hauptset des Jahres, Battle of Cars. Ich bin gespannt, was wir ziehen. Hier sind viele coole Karten drin. Ich kenne jedoch noch nicht alle Karten hier draus. Und vor allem, weiß ich nicht, welche Raritätsverteilung. Denn man muss bedenken, hier gibt es ja immer noch ähm, ja, OCG-Imports und TCG-Exclusives-Karten. Und diese Karten wollen wir natürlich auch ziehen und gucken, wie das Ganze eben ist. Erstmal hier übrigens zeitlose Schlachten. Ich glaube, das passt sehr gut zu diesem Set, denn es ist ein neues Hauptset, sprich, hier sind sehr viele neue Karten drin, aber nicht nur irgendwie für irgendwelche neuen Decks, nein, auch für dunkler Magier und Blue Eyes gibt es hier sehr, sehr, sehr gute Karten drin. So, wir wollen das Ganze hier natürlich öffnen. Und wollen eben gucken, was hier drin ist. Natürlich, wie sie es gehört äh, zu Hauptsets, können hier auch Starlights drin sein. Ich vermute, dass der Charmer auf jeden Fall eine Starlight ist, weil bisher alle Charmers äh, Starlight Rare waren. Dementsprechend würde das Ganze natürlich passen, wenn das Ganze jetzt hier auch wieder Starlight Rare sein würde. Aber erstmal müssen wir natürlich sowas ziehen. Wir gehen hier rein in die erste Karte und sehen Traumspiegel zu Pot, was sehr, sehr, sehr cool ist. Ähm, wusste ich zum Beispiel nicht, dass Traumspiegel drin ist. Ähm, ja, wollen wir mal gucken, was sie kann. Ähm, wir versuchen das mal so zu lesen. Falls diese Karte als normale Spezialbeschwung beschworen wird, du kannst der Hand einen äh, Jünger von deinem Deck hinzufügen. Okay, Searcher. Du kannst diese Karte Licht werden lassen. Nice. Licht und Dark Switch ist okay. Du kannst ein anderes Traumspiegelmonster als Reboot anbieten. bestimmte Traumspiegelmonster mit unterschiedlichen Stufe als Reboot äh, angebotene Monster von deinem Deck. Füge deiner Hand einen Traumspiegel oder Traumspiegel ähm, hinzu, der bestimmte Monster erwähnt wird von deinem Deck hinzu. Ja, ist ganz nett. Ist cool. Äh, ist auf jeden Fall cool, dass Traumspiegel hier drin ist. Allgemein, hier sind natürlich auch ähm, neue Archetypes drin und hier Ui, Version mit blauen Augen. Ja, Leute. Blue Eyes ist hier drin, was sehr, sehr cool ist. Ähm, ja, neue Blue Eyes-Karte. Kann man nie von genug haben. Simog bekommt ebenfalls hier ein bisschen Support drin, was sehr cool ist. Und Geister -Trick bekommt ein Link-Monster, was auch sehr, sehr cool ist. Und Mutant ist hier ebenfalls drin. Ähm, und dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht sogar, vielleicht sogar ähm, die, das Fusionsmonster ziehen, beziehungsweise Ritualmonster von Dunkler Magier. Dann haben wir hier erstmal ein Ritualmonster. Ja, okay. Ähm, ist nicht das Ritual, man soll sagen. Aber Puppenglück ist hier drin? Puppenglück, Das wusste ich gar nicht, dass sie gerade hier drin ist. Okay, nice auf jeden Fall. Ähm, ist eine gute Supportkarte für das Deck-Thema. Wer es nicht weiß, äh, es war die Kiste mit Freunden oder wie ist der Name genau? Genau, du kannst eine Kiste voller Freude adden. Ähm, ja, ist sehr interessant. War auch mal eine Zeitweise so gespielt worden. Weiter geht's hier. Wir wollen gucken ob wir hier... Uh, Nordisch. Ja, Leute. Nordisch ist hier nämlich auch drin, genauso wie Dogmatiker-Support. Nordisch ähm, bekommt eben unter anderem hier die Falle, aber auch ein neues Monster. Und Nordisch, der Support ist ziemlich, ziemlich gut. Man muss sich bedenken, es ist immer noch Nordisch. Sprich, äh, ja... Ganz oben mitspielen wird natürlich nicht so einfach. Klar, hier Puppe, äh, Puppenmonster, braucht man natürlich eben für Kiste voller Freude. Das ist natürlich klar. Und wir haben hier, uh, Meister des Chaos! Die erste Ultraware. Und Meister des Chaos ist eine Fusion. Nicht das Ritualmonster und die Fusion von Blue Eyes, die wir ziehen wollten. Aber es ist eine Fusion mit dunkler Magier und einem Chaos oder schwarz glänzenden Soldaten. Also gar nicht so einfach zu beschwören. Aber wir haben die erste Ultraware, was natürlich sehr, sehr cool ist. Artwork hier auch. Sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ne? So, weiter geht's. Wir haben hier schon jetzt ah, noch nicht mal die Hälfte. Also, da ist, ist, ist, noch, ist noch viel zu sehen. Boah, Feldschuppe. Sieht cool aus. Artwork, wieder 10 von 10. Aron und uh, Eindringling. Also Artworks sind wieder sehr, sehr gut. Und auch noch nochmal Popmonster. Wie gesagt. Ist halt für den kleinen Archetype, was quasi eigentlich kein richtiger Archetype war, jetzt halt schon dazu geworden ist. Oh, uh, wir ziehen ja schon viel davon, muss ich sagen. Ähm, Feuer und uh, dunkler Vertrag. Ey, also, ne, optisch sieht das schon schick aus. Sieht das schon sehr, sehr schick aus. Und wir haben nochmal simok Support. Ja, wie gesagt, wer hier... Ähm Karten sucht, die aus seiner Sicht halt ähm, für die aktuellen Top-Decks relevant sind. Die gibt es ja. Auch. Oh, okay. Gehen wir gleich drauf ein. Wir haben sie gezogen. Das Ritualmonster für dunkle Magier. Illusion des Chaos. Oh mein Gott. In Secret Rare. Sehr schön. Sehr, sehr schön das Ganze. Und jetzt stellt er die wieder nicht scharf. Sehr, sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, ja, diese Karte ist vor allen Dingen so gut, nicht einfach weil wir sie ritual beschwören sollen, weil wir ihren Search-Effekt nutzen sollen. Denn wir können diese Karte von der Hand vorzeigen. Füge der Hand ein dunkler Magier oder ein Nicht-Ritual-Monster, die, äh, die ihn erwähnt, von den Decken zu. Sprich, diese Karte sucht euch Souls. Super gute Karte. Super nice. Ähm, ja, also erstmal... Wollte ich ziehen. Habe ich gezogen. Sehr, sehr gut. Ja, aber worum geht es weiter? Genau. Hier ist der Dark Charmer drin, der sehr, sehr cool ist. Und äh, den ist schon. Uh! Und Auch noch eine blue fusion Ja, das ist die Blue fusion Hat Blue selber nicht im Namen, was natürlich schade ist. Aber ist eine super gute Karte. Während der Mainface Phase Fusionsmonster von äh, das bläuigen weißen Drachen oder bläuigen ultimativen Drachen als Material erwähnt. Als Fusionsbeschwörung von Extra Deck, indem du. Das auf ihm ausgeführte Fusionsmonster von deiner Hand, dein Spielfeld oder dein Friedhof ins Deck mischt. Und von Friedhof immer gut. Gute Fusionskarte. Ähm, ja, immer noch der Charmer. Charmer super gut. Wäre auch cool, wenn wir den natürlich holen würden. Hier, weil, ähm, ja, den Charmer, den kann man gebauen. Ist Dark, ist die letzte Eigenschaft. Dementsprechend ähm, ist natürlich super, dass er jetzt auch draußen ist. Endlich. Und, ah, ich dachte schon, das wäre ja. <lacht> ja, Vampir bekommt hier auch nochmal Support. Und zusätzlich, was hier eine sehr, sehr gute Karte drin ist, ist eine, ähm, ja, ist eine Karte für Sword Soul und zwar ein Synchro-Monster. Vielleicht sehen wir das auch noch. Sword Soul ist ja ein Archetyp, der auf Synchros basiert. Und, uh, Drachenbiss. Drachenbiss, Insekt-Empfänger. Insekt ist sehr interessant, einfach wegen Beat Trooper auch. Äh, wenn diese Karte als Normalbeschwörer beschworen wird, du kannst du eine Sekt-Monsterstufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Leider nicht deckt. Das wäre natürlich sehr stark gewesen. Du kannst einen Insektenmonster der Stufe 4 oder niedriger von deiner Hand, dein Friedhof oder offen auf dem Spielfeld verbannen und dann einen auf den Sponsor wählen, dass dein Gegner kontrolliert. Äh, erhöhe seine Stufe bis zum Ende des Spielzugs verbannte Monster. Okay, hiermit kann man äh, Resonanz-Insekt äh, verbannen. Aber es gibt inzwischen schon andere Wege. Ich denke, die Karte wird im Beach Trooper jetzt hier nicht ähm, ja, Play sehen. Super. Und wir gehen weiter. Hier auch. Magnetkrieger sind hier ebenfalls drin. Also ihr merkt, wir haben hier eine gute Kombination aus älteren Karten und auch neueren Karten. Nicht nur eben ähm, komplett neu. Und natürlich mache ich mit neu und älter natürlich ähm, bezogen auf die Archetypes, die man halt schon kennt. Denn natürlich kennt man dunkler Magier, natürlich kennt man bläubiger, weißer Drachen. Aber man kennt natürlich zum Beispiel Trooper noch nicht. Oder auch eben ähm, ja, einfach andere Archetypes. So, weiter geht's hier. Wollen wir gucken, sind jetzt schon in der zweiten Hälfte hier, sehr wichtig. Und, uh, Eisjade. Ja, Eisjade ist ebenfalls ein neuer Archetype, komplett neu, der hier drin ist. Ähm, ist halt ein wasser was immer interessant ist. Alleine wie Morini der Gier oder so, super gute Karte. Ähm, von daher natürlich interessant ähm, und zusätzlich halt hier Aqua. Da kann man auf jeden Fall viel zu machen. Ist aber noch ein Deck, ähm, wo man noch nicht so ganz weiß, wo die Reise hingeht. Ähm, weil man einfach auch noch nicht weiß, kommt dafür noch Support, kommt dafür noch nicht Support weiter. Ähm, ist halt der neue Argetype hier drin. Wieder Spiegel, äh, Traumspiegel, was sehr, sehr cool ist. Markierte hat hier auch noch mal drin. Markierte hat ja in letzter Zeit auch sehr viel äh, Support bekommen. Uh, auch wieder... Alter vom Artwork hier alles 10 von 10. <lacht> Trank des Lächelns. Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert dessen derzeitiger ATK höher als deine grundartikel ist, solange du kein Monster kontrollierst, zieh zwei Karten. Ja, nice. <lacht> zieh einfach zwei Karten. Ist cool. Die Karte ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob die in Anime ausgespielt wurde. Wer auf jeden Fall das ist eine sehr, sehr, sehr coole Karte. Oh Mann. Oh, Nordisch, der Schmied. Nordisch Schmied. Sehr gut ähm, ja, nordisch Support, wie gesagt. Natürlich muss man bedenken, es gibt keine neuen nordischen Synchro-Monster. Wäre auch ein bisschen komisch. Es gibt ja eben schon die Nordisch ähm, Synchro-Monster. Und solange es, glaube ich, keine aktiven, äh, neuen Synchro-Monster zu geben wird, wird es, glaube ich, schwer, dass diese Decks eben mithalten können. Nochmal Konterfalle. Ist auch ganz nett. Aber, ähm, ist nicht, das, was wir, wollen. wir wollen den Charmer ziehen. Wir wollen noch den Charmer haben. Den Dark Charmer, das wäre schon sehr cool. Denn wie ich schon sagte, alle Eigenschaften sind bereits jetzt vertreten. Mit Ausnahme eben äh, von Dark. Und der ist dann hier drin. Eisjade Ultraware. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ist ein Zauber- und feinkarten searcher Was natürlich gut ist. Ne? Zauber- und feinkarten searcher Allgemein, wenn ein Archetype irgendwie was aus dem Deck special kann. Irgendwas searchen kann auf Summon. Super gut, super gut. Let's go. Also, das ist immer schon ein guter Anfang. Also, da lässt man sich immer sagen, okay, damit kann man arbeiten. Da kann man arbeiten. Da brauchen wir natürlich noch eine gute Zauber, äh, Zauber- und Falle. Weil was bringt das, ist das, wenn wir, eine gute, wenn wir Zauber- und Fallen suchen können, aber natürlich keine richtige Karte dafür haben. Nordisch äh, die, die Feinkarte dafür. Auch eine gute Falle. Supportet das Deck-Thema halt wirklich. Also, Nordisch hat ja oft das Problem gehabt auch, dass man halt sich sagte, hm... Ich weiß so die eine oder andere Karte nicht, die hier ähm, ja, sozusagen reingehört. Ich weiß es nicht, ich habe da mein Grundcore, aber irgendwie passen halt keine guten Karten, die mit diesem Deck harmonieren. Ist jetzt nicht schlimm, denn jetzt haben wir einfach themeneigene Karten. Ja... Wer diese Karte kennt, vom Artwork her, ist angelehnt an eine ältere Karte, jetzt hier auch als Synchro-Monster mit dabei. Ähm, ja, finde ich eigentlich sehr cool, dass ältere Karten ähm, vom Artwork her nochmal quasi erneuert werden und dann nochmal als Karte kommen. Hat so einen kleinen Nostalgiefaktor, macht die Karte natürlich nochmal besser. Ähm, hier jetzt in diesem Fall ein Synchro-Monster. Das Original-Monster ist kein Synchro-Monster, ist einfach ein normales Monster. Aber finde ich immer sehr cool. Und der Zombie-Vampir. Ui, das ist natürlich krass. Und mir fällt gerade auf, wir haben das Cover-Monster gezogen, ne? Wir haben einfach das Cover-Monster gezogen. Sehr, sehr cool. Also das macht es nochmal um, äh, um einiges äh, besser. So. Ja, Vampir bekommt hier halt ebenfalls Support drin. Für das eine oder andere. Bei Zombies ist es ja so, dass es eher so ein Zombie-Misch ist. Man kann kaum sagen, man spielt ein Archetype. Man spielt eigentlich immer eine Kombination an Zombies. Einfach, weil die gut harmonieren miteinander. Und auch hier natürlich ist ähm, Generic einfach mit ähm, zwei Stufe 8 Monstern. Aber generell ist natürlich klar, ist natürlich hier für Zombie äh, gedacht. Ja, so. Oh, der dunkle Charmer, bitte. Ich habe noch fünf Booster. Bitte gib mir... Charmer. Das wäre schon sehr, sehr gut. So, komm. Gib mir ihn. Oh, DDD. Ja, DDD bekommt ja auch Support drin. Ähm, auch cool. Also ihr seht, hier ist eine Menge drin. Das ist eine äh, bunte Mischung aus allem. Uh, uh, so. da geht's. Los geht's. Ich sehe gerade. Uh, Agent. Schick. Hallo. Scharfstellen. soll das? Sieht schick aus. Sieht sehr, sehr schick aus. Sehr, sehr schick aus. Ah, wir haben noch drei. Ah, bitte Charmer. Ich will ihn. Bitte gib mir den Charmer. Ich will so gerne den Charmer ziehen. Das wäre so toll. Uh, noch eine ultra Rare. Ui, stimmt. Da muss ja noch eine Ultra-Ware kommen. Sehr gut. Aber ich weiß gar nicht, was der Charmer ist äh, für eine Rarität. Ich hoffe, jetzt eine Super-Rare. Weil, falls er jetzt eine Super-Rare ist, können wir ihn noch ziehen. XYZ kombinieren. Artwork lässt auf jeden Fall Nostalgie wieder hier hervorkommen Und das letzte Pack. Was sehen wir hier? Ich weiß es noch nicht. Und ihr werdet es jetzt gleich sehen. Und wir haben hier S-Kraft. S-Kraft ist hier nochmal drin. Das ist interessant. Das ist gut zu wissen. S-Kraft ist hier nochmal drin. Sehr, sehr nett. Aber das war es dann auch jetzt hier. Wir können nochmal durchgehen, was wir hier so bekommen haben. Wir haben hier ähm, unsere Ultraware vom neuen Archetype für Zombie-Support. Wir haben das cover mal gezogen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Wie gesagt, neue Karte. Eisjade, wie gesagt, muss man mal gucken, wo die Reise hingeht mit diesem Deck. Dann Drachenbiss, Insekt, Empfänger, Stufe 4, ist interessant, kann man ein Auge halten. Und Blue Eyes, Dark mit bzw. Blue Eyes Support und nochmal Illusion, die ich unbedingt haben wollte. Also hat sich ja super gelohnt. Das war hier der kleine Überblick. Ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.